Wir sind Europas Alltagshelden. Was sind Alltagshelden? Das sind ganz normale Menschen, die anderen helfen oder sie sogar manchmal retten. Wie Feuerwehrleute zum Beispiel. Wieso sind wir Europas Alltagshelden? Weil wir Europa retten wollen. Wir sehen, dass Europa in Gefahr ist. Ein Beispiel dafür ist der Brexit. Wir wollen aber in Europa bleiben. Deshalb. Engagieren wir uns für Europa. Wer sind wir eigentlich? Wir sind 16-jährige Schülerinnen und Schüler aus einem ganz normalen Gymnasium in Dünkirchen, auch wenn unsere Schüler den Namen Lycée de l'Europe trägt. Wir haben leider nur zwei bis drei Stunden Deutschunterricht pro Woche. Wir sind also ganz normale französische Schüler. Und dort sind wir Europas Alltagshelden. Warum? weil wir beim Erasmus-Plus-Programm unsere Schüler mitmachen. Durch den Erasmus-Austausch haben wir Freunde in Deutschland, in Italien, in Spanien und in den Niederlanden. Und wir sind Europas Alltagshelden, weil wir durch unsere Freundschaft Europa wieder stark machen, also Europa retten. Aber auch kleine Taten machen aus uns Europas Alltagshelden. Wir setzen uns nämlich konkret gegen den Klimawandel ein. Wie machen wir das? Wir fahren alle so oft wie möglich mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Wir machen das, weil wir unsere Planeten retten wollen. Wir sind also ganz normale Schüler, aber wir tun etwas für den Klimaschutz. Und unsere Botschaft an alle jungen Leute in Europa ist, auch ihr könnt, wie wir Europas Alltagshelden sein. Denn wir alle können Europa retten, wenn wir uns Tag für Tag mit Worten und Taten für Europa engagieren.